Hallo und guten Tag. Ob du Sportler, Manager oder einfach jemand bist, der an geistiger und körperlicher Höchstleistung interessiert ist, Achtung, unbedingt hier bleiben und aktiv werden. Eklatante Steigerung deiner dauerhaften Leistungsfähigkeit ohne Trainingsaufstockung und natürlich ohne Doping geht nicht. Doch das geht durch natürliche Optimierung der Körperfunktionen. Eine einmalige Zusammenstellung von Vitalstoffen und einem patentierten Verfahren zur optimalen Aufnahme im Körper ist der Schlüssel. Bereits eine Stunde nach Aufnahme bauen sich die freien Radikalen nachweislich um 10% ab. Dadurch wird die Energieproduktion im Körper verbessert und automatisch die allgemeine Fitness erhöht. Das ist aber nur eine der Optimierungen. Ich gebrauche selten Superlative, aber es ist einfach sensationell, welche positiven Auswirkungen diese Vitalstoffkombination auf die Körperfunktionen insgesamt und natürlich auf einzelne Werte wie Zuckerstoffwechsel, Blutfette, Blutdruck und Sauerstoffmetabolismus haben. Wohlgemerkt, es handelt sich nicht um Medikamente oder den Ersatz von solchen. Aber gerade deshalb lohnt es sich wirklich die medizinische Studie anzusehen und sich selbst mit einfachsten Mitteln auf Leistung zu trimmen. Ich, Hans Griesinger, zeige dir, wie du umgehend zu den wissenschaftlichen Beweisen und natürlich zu diesen Vitalstoffen und weiteren Anregungen kommst, dein Zuhause von oxidativen Stressfaktoren zu befreien. Melde dich mit deinen Daten hier links oder unten an und du bekommst sofort Zugang. Mache dich zum Sieger. Hol dir die Info.